hallo und willkommen mein Name ist Daniel P und ich bin euch ja zurück zu Let's Play Super Smash spaß Ultimate immer noch mit DK hier am Start da ist ein Wiggler machen wir den fertig warum schauen steckt die angstkraft des Gegners mit Items Lipsticks was soll's ja schon schaffen ein paar Typen die sind ein Doto hier verfrachtet das es ja wohl auch hoffentlich irgendwie bringen so Oh, donkey kong hat echt die schnauze voll habe ich so gefühl was ich guck mal an wie groß die blume bei mir auf dem kopf ist <lacht> das, das gesicht ey. <lacht> Okay. So, versuchen mal halt nochmal. Du, in die Fresse. So, boom. Boah, macht den nämlich so fällig, ey. Ich sagen, lass mich verdammt auch noch mal treffen. verdammt? Mann. Oh. Ich finde nicht, warum dieser Kampf so schwer ist, ey. Oh. warum ist meine Blume so riesig, Alter? Warum habe ich denn immer so einen Riesenstängel auf dem Kopf? Nee so du einfach nicht? Boah! Nein, oh, Gott. Where? Oh ja. Oh Oh ja. Ich noch am Leben bin, ey. Start. Boom, oh. also nichts. Nein, nichts. Nein. Oh. <lacht> uh. <lacht> nehmen das nicht die blume so geschlagen habe als wäre irgendwie ein baseball schläger war so gut am anfang Boah, ich will nicht die blume aufsammeln verdammt nein tut die ganze Zeit die Blumen einsammeln. Komm her! Wo ist das? Oh, wo ist dieser, dieser ein Komm, mit Lipsticks. Ah, Habe ich nicht so weit schon. Ah. Hui. Das mal meine Truhe öffnen. Oh, Geisterpunkte. Dafür steht also GP. Und das neue Kämpfer. Björn und Rosina. Wir kämpfen gegen die Eiskleimer. Aus niedrige Schwerkraft. Alle bleiben länger in der Luft. Okay. Massenhaft Items. Alles klar. Ich bin sehr schwer. Also. Aber das könnte lustig werden Was? wie habe ich so viel schaden genommen auf einmal jetzt ja, verarscht mich doch ein bisschen hey warum kriege ich keine dings der erfahrungspunkte für meinen geist habe ich keinen geist ausgerüstet aber ich den ins dojo einmal geschickt habe nämlich deswegen so viel schaden doch mal an ich kann nicht so viel schaden nehmen hallo ja irgendwie geht das doch nicht ja ich habe gar nichts ausgerüstet danke und ob ich so auf frisse kriege Er gibt 30 prozent und stärker für abwehr da ja, probieren wir mal vielleicht bringt das ja wir nehmen sowieso vier schaden ja, irgendwie bringt es nicht so Maja. Die haben erst 20% Schaden. Wachstum, die kriegen ja kaum Schaden. Oh. Alter, warum man hier so gut wie gar keinen schaden wo oh. genau von neuen kämpfer Ist also ja sowas von klar oh, junge haben wir gerade erst begonnen ich habe schon 100 prozent alter nee. Ah, spiel Spiel ganz schön frustrierend, ey. Man muss ich lang? Hier lang. Tiki Taka, da auch ein Kämpfer, den werde ich wahrscheinlich auch nicht kriegen, ne? Und plus Smash, äh, gibt ein Bestes und Gewinne, das klar. Einfach nur normal Smash schon wieder gegen die, die kommen, den haben wir schon mal eilig. Also vier Stück, boah. Tschüss, einfach den hier so klatsch, klatsch, ich mache einfach die Backhand hier Bitch Slap. Mensch. so drei erledigt, damit. Ist eine Toren hat er immer. Nur sein Arme so und also seine Hände so nach oben macht so mit dem Kopf schüttelt. Ich glaube, der hat den gar nicht mehr. Dreck. Ist nicht ob mir hat gefällt. Das ist mein Lieblings im gesamten Spiel. Ja, der Gegner jagt nach Items. Da sind schon wieder zwei. Und einer sieht so aus wie ein Tod. Oh. Oh. So frustrierend, ey. Aber nur so werde ich besser, ey. Ne? Das auch was. <lacht> Alter. Wo kann ich auch mal wieder was machen? Hey. Die nehmen auch voll wenig schaden Was ist denn hier eigentlich los? Bin ich ein in High-Level-Gebiet oder was? Ich sein ich gehe mal irgendwie zurück. Ey. So langsam Gefühl, ich bin ja voll auf einem schwierigen Gebiet oder so. Gegner nehmen mir irgendwie nie Schaden. Er hier 9100. Ja, ich glaube, ich bin echt hier in so ein Ups. Äh. Der hat jetzt gespeichert oder nicht? Ich jetzt b, weil ich dachte, ich kann rennen, so wie ein Pokémon. Ich glaube, der hat nicht gespeichert. Ne? Doch, oder ja. Wollte schon sagen, ey. So, ich gehe mal ganz zum Anfang jetzt zurück. Morak. Morakball. Wir sehen den Hauptgegner, um zu gewinnen. Es brennt. Der Boden verursacht schweren Schaden. ja, nee, da brauche ich keinen Bock. Ich gehe mal ganz zurück. das ist auch so ein Dojo-Dingen, glaube ich. So, Sakura, Fire Emblem. 9100 wie kann ich die ganze karte noch mal sehen da unten ist ein kämpfer glaube ich warum habe ich den denn nicht geholt aber ich dachte er wird dann darauf müsste da müsst ihr auf jemand anderen verzichten ne? habe ich glaube ich gedacht ich glaube ich habe gar nicht gedacht Oder hat er mich fertig gemacht. Alter. Was? Sag mal. Äh. Äh. Badu. boah. Ja, hier kriegen die wenigstens Schaden, die Gegner. Alter, die haben immer Priorität, habe ich das Gefühl. Nein, boah. Das Gibt's doch einfach nicht, ey. Weg mit den Dingern. Bist euch einfach in die Fresse geschlagen. <lacht> Und mal kämpft nun mit. Donkey gekommen war echt angepisst. Ey. So, jetzt habe ich aber die Schnauze voll. <lacht> mitten in die Fresse geschlagen. Gut. Neuer Kämpfer. Brittany, Brittany. Ach, das genau h ah. mal ganz zurück hier habe ich glaube ich noch alles erledigt ne? wir du? zu oh nein schick und der bewohner sind abgeriegelt nein obst sie in der zeit in der, der gesetz oft seinen spezialstandard ein da kann ich spielen immer noch als D.K. Okay. Olimar werde ich nicht spielen. Olimar kann ich gar nicht spielen. naja der hat ja nicht mehr. hätte ja nicht mal im Feueranzug. Gut, mach mal. Mario versus Pac-Man. Dann haben wir noch nicht versucht, glaube ich, ne? ne. Was? Oh, ich habe nur, noch hab ein paar Sekunden. Okay, das war schnell. Ja, den Austausch kämpfen die eigene Ausdauer, das ist auch nicht schlecht. fick kämpfer lernen von, oh. Das ist eine Truhe. Was ist hier? Naja, oh das kommt mir noch bekannt vor. Punkte aber pro punkte 32 damit lässt sich da was anfangen ne? äh, verlängern und verwundbarkeit beim ausweichen Luftausweichflüge, flüge leicht stärker griffe und würfe da hätte ich gerne steckt eine standardangriffe okay dann gehen wir hier so lang mal Blaze the Cat noch mal, weil oh, es da unten noch. Egal, gehen wir erstmal hin oh, nee. Komm, diesmal müsste wir es schaffen. Oder? Ich bin jetzt stärker, ich bin besser, ich bin schlauer, ich bin schöner und besser geschminkt als du. <lacht> Ich werde Feuer nicht einfach löschen. Ja, damit. Bist oh, du nicht? Nein. Ist ja noch nicht ins Feuer reingefallen bin ne? Irgendwann uns reingefallen. Oh, ah. Auf damit. Komm her. Ah. Nein! <lacht> Komm schon! Jawohl... Oh. ich werde besser. Mit Curry Okay, Ich starte mit Curry Feueratem. Das ist auch nicht schlecht, finde ich. Okay, warte mal noch hier. Da rein, das sieht auch aus wie so ein Dojo. Ravits, ich glaube, da haben wir noch gar nicht versucht. Äh, Schwerkraft für dich okay. klingt jetzt nicht so schwierig. Mal sagen wir es gegen die man noch gar nicht gekämpft, glaube ich. Meist die starke Schwerkraft gut. Eins. Hey. Oh mein Gott. Nein, Mann. Ah, Mit dem Kick. Ja, jetzt bin ich schneller. Jetzt habe ich mehr Schwerkraft und bin schneller und kann überspringen. Nein, nein, Blick weg. Oh nein, Tschüss. Aber oh, ich keine Lust. Finger durch Feuerböden. Jetzt noch ein weiter. Charlie. Der Gegner dem kommt Kampf Verstärkung. Rutschalarm. Bremsen ist fast unmöglich. Der Gegner schaut mit einem Bohrer. Da ja, versucht man das noch und dann reicht's. da möchte ich mal ins Hauptmenü zurückkehren, und um zu gucken, ob wir irgendwie Meilensteine oder Charaktere freigeschätzt haben. Kann man ja so mal nachgucken. Ich ihr startet mit dem Bohr. Richtig erledigen? Ja, ne. Jetzt sind echt davon treffen. Oh, Verpiss euch. Ich immer noch am im Leben, ich fasse das nicht. Tschüss. Danke. Charlie, Aktivitätsleiter, Geist. Das wäre so ein Ding jetzt hier zum Lernen. Wo wo lernen, Und du so kannst du deine Geister in die Höhlen schicken. Okay. Hier kannst du Trupps aus Geistern zusammenführen und Schatz schicken. ausflüge dauern stets eine Weile. Doch wer durchhält, wird auch äh, reich beschert. Charlie, du bist hier wegen der Expedition, ja? Wer soll sich auch mal anstellen? Ziehen zusammen. Ups. Mama. So, ich setze den ganzen Stamm auf Versuch ein. Und die Katze. Roger, dann Abmarsch. Noch sechs Stunden Was? Okay. So, irgendwann ist da. Aktivitäten, okay, so, äh, boom. Was haben wir ja alles. Da sind noch drei Kämpfer. Jetzt gesagt, danach reicht, aber Guck mal, wie viel wir jetzt hier schon geschafft haben. In diesen eingebieten Gebieten ne? war vorher fast unmöglich. Irgendwie nicht. Das lässt sich nicht öffnen. Und dann speichere ich mal hier. Guck mal, ob ich noch was nennen kann hier. Nur. No. Speichere ich mal ganz kurz hier. Na, guck mal, meinem Hauptmenü. Vielleicht habe ich ja schon einen Charakter freigeschaltet oder so. Gucken wir mal hier Geisterkatalog. Wollen die jeden nachgucken? Ne? Eine ganze Menge fehlen da noch. Verkaufe Sachen für was denn? Oh Hallo, okay, das wäre mal nicht schlecht. Ja, vielleicht sollte solche Sachen auch mal einsetzen. wäre vielleicht eine gute Idee. Ne? <lacht> so, ich will mal ganz zurück. Boom. genau das habe ich mir gedacht ein neuer gegner herausforderung trifft ein ja ein paar charaktere freischalten ich glaube der ist nicht auf schwer eingestellt das hätte ich ja schon vor frisse gekriegt Ja. aber das freigespielt es kämpft nun mit boom oh, wo viel wir schon haben kann ich die jetzt auch im abenteuer benutzen ja ne snack gold mit tolkon brille äh, agneta lipsticks sondern zehn verschiedene geister sind drei geistertraining im dojo felder übrig 12 hat eine abenteuer rette im abenteuer muss 30 geister spielen geister spielers geister dojo frei spiel die geisterkundung frei rette einen kämpfer. Das ist ein kämpfer ein geist ist auf der weltkarte entfernen okay cool zum ersten mal den abenteuer muss gespielt schon wieder was bekommen der ja, kuman spieler aber Ein gold hat von 5000 g oder mehr an die kämpfe um weiter neue geister mal bei ruhe shop eine sache für den harter Kämpf Für ein hart erkämpftes gold ah, okay wie kleidung Okay, Musik kann ich mir hier kaufen. Warum nicht? Hm, hm, hm, hm. mal, ich habe jetzt neun Charaktere. Ne? maßgeschneiderte Kampagne für jeden Kämpfer sechs Siege, dann wartet ein Boss auf dich die stufe das ist ein schwieriger spiel doch es auch wertvolle belohnungen auf höheren stufen siehst du mehr von den Wandbild. je weiter du kommst desto mehr punkte hältst du so ach charakter die ich im abenteuer muss er spiele kriege ich auch okay das ist aber gut die große game ja, auf reisen nach new don kong, -Kong city 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12. ok dann ich schon mal vier charaktere freigespielt pacman äh, Olimar, Marv und ness cool ja, ich würde sagen da war dann für diesen part und in der nächsten folge kommen wir mal weiter ne? dann machen wir wahrscheinlich weiter den abenteuer modus ne? geht ja eine idee ja okay dann Sag ich Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bitte nur lasst Kommentare, Abos oder Likes, das wäre richtig nett. Danke, ciao.